Meine Damen und Herren, ich rufe auf Top 53 die Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds und eines weiteren stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Herr Willi van Ooyen hat mit Ablauf des 15. April 2017 auf sein Mandat als Abgeordneter des Hessischen Landtags verzichtet. Somit scheidet er auch als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss aus. Ferner legt die Abg. Janine Wissler ihr Amt als weiteres stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss nieder.